Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Hörspiel wieder mit dabei seid. Heute ist Hörspielzeit, das heißt Kakerlakenpartyzeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die ganzen einzelnen Telefonate aus der vergangenen Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit den vielen Telefongesprächen. Ja, guten Tag, wie kann Alles ich gut. Sein?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 Der Manager von der Abteilung. Sie sind gerade weiter okay. bei mir geleitet. Ha. Wie haben Sie Trading gemacht? Mit was? Na gar nicht. Sie haben kein Trading gemacht, aber Sie haben gerade bei meinem Mitarbeiter gesagt, dass Sie ihn gemacht ja. haben. Ja, weil so viel hat, ja, der hat doch nur nach Erfahrung gefragt und die habe ich ja trotzdem. An was haben Sie Erfahrung? Was? An was? Ja, habe ich Ihrem Kollegen doch gesagt. Ja, an was, sagen Sie mir. Ja, hier rufen ich doch, hier rufen doch jeden Tag so viele Betrüger an. Da hat man Sie schon sind seine Betrüger? Erfahrungen. Wir sind Hä? Betrüger. Sie Betrüger. Nicht. Sind Sie, Sie gerade, Schau ich gerade auf dem System, dass Sie Geld verloren haben. Aber mein lieber Kunde, nee. ich, ich, ich schwöre es dir, wenn Sie so mit mir reden, werden Sie gar keinen Cent bekommen. Wie rede ich denn mit Ihnen? Wie, wie, wie können Sie mich als Betrüger nennen? Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch ah, nur gesagt, Sie rufen okay, so viele Betrüger ein. Von eine, gehen Sie vorne von einem PC, werde ich den Firma vorstellen. Ich ja, habe ich Sie doch wenn, rausgeschmissen. Ich habe ich nicht will, mehr. Ich schwöre es dir, wenn das ein Betrüger ist.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 Nee, ich hab kein Motorroller. Ich habe ein Auto. Welches Handy benutzen Sie? Welches Handy? Ja. Da habe ich ein Nokia 3310. Nokia, oh mein Gott. Ja. Okay, mein lieber Kunde. Okay, weil du hab du ich du dabei. Hat du kleiner. Ciao, ciao. Ja, winke, winke, Schnecke. schick Schnecke. kleiner. Schnarm. Ja, schnick. Ja, ja. Guten Tag.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 melden sich nicht zum ersten Mal. Also, möchten Sie Geld verdienen? Aber Sie haben doch schon mal angerufen. Mein Gott, ich melde, ich melde mich zum ersten Mal. Nee. Ich weiß, dass ich nicht beim haben Sie Also, möchten Sie jetzt Geld verdienen oder nicht? Aber ich weiß doch, dass Sie schon mal angerufen haben. Guten Tag. Guten Tag, ich bin Frau Mayer. Meier. Ich mit Herrn Steinfänger. Was, Frau Mayer? Ja, ich bin Maya. Mm -hmm. Ich kontaktiere wegen Ihrer Anmeldung, ja? Was denn für eine Anmeldung? Für Online-Handel. Keine Beginn, Ahnung, wovon Sie sagt, reden. Wissen Sie, was das uh, Online-Handel, Online-Trading? Nö. Okay, und wo haben Sie angemeldet? Gar nicht, was ah, ist denn für eine Anmeldung? Wir haben jetzt die E-Mail, sean.steinfänger.atmdcv.b, korrekt? Nee. Aha. Ja, bitteschön. Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Sprich mit hier Rainer Wein? Rainer Wein. Da haben Sie sich aber einen alten Datensatz rausgesucht. Wie bitte? Ja. Hab's nicht verstanden? Ja. Was ja? Na, worum geht's denn? Profession, weil ich gesehen habe, dass Sie schon bei uns ein haben. Für die automatische Software für das Bitcoin-System. Aha. Aha. So, haben Sie Interesse? Warum rufen Sie mich rufe denn da an? Ihre Account zu aktivieren. Was denn okay, für einen Account? Ich habe einen Account in unserer Plattform SwissPro. Ihre E-Mail ist... Eine Sekunde... acht fünf vier Warte mal... GMS.net also, Wo haben Sie denn die Daten her? Ihr habt einen Account mit uns.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 Ja, hat da irgendeiner reingeklimpert, aber ist ja, entspricht ja nicht den Tatsachen. Ja, aber da, die Information steht vor mir. Ja. Ist ja schön, dass die Information da drin steht, aber ist ja deswegen trotzdem nicht echt. Ja, okay, jemand kann ihr E-Mail haben, ich weiß nicht, ich muss anrufen. Ja. Ja. Also müssen Sie die Leute betrügen, beruflich bedingt, oder wie? So, also ich betrüge Sie nicht. Sie nee? haben einen Account und ich muss anrufen, was?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 Ja. Ja. Hm. Sehr witzig. Ja. Auch. Ja. Und nu? Ich hab auch. du? Ich habe auch Schönes. Ja. Wie bitte? Was machen wir nur Schönes? Hm? Ja. Arbeiten. Ach so. Arbeiten ja. nennt man das? Wie bitte? Arbeiten nennt man das? Ja. Ja. Okay. Hm. Sehr interessant. Frage? Ja, sehr interessant. Ja.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 erwarten, dass sie nach Runde fallen. Aber jetzt, die Sie wissen, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir kann man beten auch wenn zum Beispiel oder kann man auch sagen, wenn der nach Runde fährt, aber das müssen Sie mit den Experten sprechen, wenn wir zusammenarbeiten. Und das ist schade, wenn Sie nicht probieren. Aha. Darum es geht, deswegen sage ich Ihnen, weil der Chef hat gesagt, heute können Sie die Kundschaft geben, nur 30% Prozent dazu, Ihres Kapitals, dass Sie auch sehr zufrieden sind.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 Und wie heißen Sie? Ich, ich habe Ihnen so einfach gesagt, ob Sie verrückt sind. Sie behindert, so besser zu sagen. Was möchten Sie denn? Also, Rolling ist mein Name und äh, ich wollte Ihnen mal so ganz kurz informieren, wegen einer Anmeldung dass Sie äh, bei äh, Bitcoin Prime so gemacht haben. Es ist eine internationale Werbung. Okay. Wann habe ich das gemacht? Und ich, ich denn wollte gerne. Wie bitte? Und wann habe ich das denn gemacht? Das. Ja.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 Okay. Opfer. Ja, hallo. Wunderschönen guten Morgen. Ich habe Sie ein bisschen abgehakt. Ich bin da richtig bei den Herrn äh, Klaus Schwanz. Mhm. Äh, danke sehr, so, Herr Schwanz. Michael Engmann, Operat, äh, Vergleichungsportal 24. Äh, Sie haben sich ja bei uns, also bei unserem Partner angemeldet. Das Thema ist natürlich das Trading, Onlinehandel und wir haben also momentan eine Aktion, wo wir natürlich analyse Analysetool kostenlos natürlich zusenden wollten oder natürlich Trading Videos zu diesem Thema mhm. und immer noch die Klaus.Schwanz@mdc also tcf -t also .d. Mhm. alles klar dürfen wir dann die beiden Sachen zusenden wegen des Trainings das ist natürlich alles kostenlos und unverbindlich mhm. Uh, danke sehr. Also Herr Schwanz, ich bräuchte bloß natürlich Ihre Einwilligungserklärung, dass wir das zusenden dürfen. Aber das würde ich dann gerne natürlich mit Ihnen zusammen aufnehmen und natürlich alles nochmal bestätigen, was ich gerade eben gesagt habe. Uh, ich starte mal jetzt los. Uh, ich spreche ja mit dem Herrn Klaus uh, Schwanz. Herr Klaus Schwanz, Sie haben ja bereits die Telefonaufzeichnung eingewilligt, so richtig. Mhm. Uh, der Vollständigkeit halber möchte ich nochmal erwähnen. Da Sie bislang keinerlei Verträge abgeschlossen haben und Ihnen auch sonst auch keinerlei Kosten entstehen. Hm. Können Sie bitte das mit, mit Ja, äh? Also ja. Nee. Oder okay sagen? Herr Schwanz? Nee. Okay, danke wäre auch nett. Möchten Sie die Sachen haben oder nicht, Herr Schwanz, wenn ich fragen darf? Nee. Dann hat sie das dann erübrigt, da muss ich sie ja gar nicht aufnehmen, weil ohne die Aufnahme kann ich ihnen das auch nicht zusetzen, Herr Schwanz. Mhm. Aber bedanke mich trotzdem für Ihre Zeit, ja. Ich wünsche Ihnen mal alles Gute, Herr Schwanz. Alles okay? Ja. ja. Wunderschönen guten Tag, Guten Tag. Hallo, Klava, ja.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 So, möchten Sie mehr Informationen? Ich kann ich mehr Informationen auf Ihre E-Mail schicken? Lesen Sie das alles ab? Ja, ja, ja, okay. So, uh, hier ich habe ich karoclubauterbachmd Ja, diese E-Mail. Mhm. E okay, ich, ich schicke ja, mehr Informationen. Okay, schönen Tag. besonders intelligent scheinen Sie ja nicht zu sein.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 So, wollen Sie nicht, wie die da hinkommen? Das soll irgendjemand angegeben haben, aber nicht ich. Haben Sie nichts angegeben? Nein. Sind Sie sicher? ja? Okay. Und äh, interessieren Sie sich über Online-Handeln? Nö. Überhaupt nicht? Wollen Sie vielleicht Informationen darüber zu hören? Nee? Überhaupt nicht? Alles klar? Ich habe mich nicht angemeldet. Okay, das habe ich schon verstanden, äh, okay. aber äh, äh, Interesse haben Sie keine überhaupt, das Geld zu verdienen mit dem Onlinehandel mit dem Finanzmarkt? Also ich frage mich jetzt, wo das Problem liegt. Ich habe Ihnen doch die Frage jetzt in 20 verschiedenen Varianten beantwortet. Okay, nein, alles klar, habe ich verstanden. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich mir auch immer. <lacht> Freut mich. Tschüss. Hallo, Guten Abend. Spreche mit Herrn Lucianus? Nee. Mit wem spreche ich? Das ist ja mein Vorname. Ja, das ist Hammerlang, lang, der Nachname. Wie ja. geht es Ihnen? Mario Davini. wie Sie denn genau sprechen? Ja, mit der Herrn Lucianus? Nee, das ist ja falsch. Knusprig, Knusprig. Ja, Knusprig, Knusprig. Genau. ist ja nicht schwer. Ja, Mario Davini ist in Apparat. Mhm. Ich melde mich von Invest CFD. Ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt in Trading Online. Von Invest CFD. Invest CFD? Invest CFD. CFD. Genau. Aha. Hm. Und ich sehe, dass Sie früher Interesse gezeigt in Trading Online. Ja, und was möchten Sie da? Ja, ich wollte Ihnen unsere Firma vorzustellen. Und ich wollte Ihnen fragen, wie haben Sie Erfahrung mit Trading Online? wie kommen Sie denn dazu, mich einfach anzurufen? Ja, Sie sind angemeldet, irgendwo. deswegen habe ich Ihnen gefragt, ob Sie Interesse haben noch in Trading online. aber ja, das berechtigt Sie ja nicht dazu, einfach die Leute anzurufen. Muss ich anrufen, deswegen ich, ich frage gerade, ob Sie Interesse haben in Trading online. Ja, aber das berechtigt Sie ja dazu nicht automatisch. ist ja verboten, was Sie machen. Illegal. Wer sagt, dass es das illegal Das Gesetz das Gesetz ja viele Sachen sind verboten in diesem Gesetz ach so und da machen Sie das dann einfach trotzdem natürlich ah also ich interessieren Sie Gesetze nicht. nicht ja ach so und da hallo mhm. hallo guten Tag Sprechen Ich spreche Sie gerade mit Herrn Hertmut. hallo hallo hallo ja hallo Hallo, schon. Um, Guten Stand Tag. Ich rufe Sie an, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben vor einiger Zeit und Geld am Finanzmarkt verdienen wollten. Ja. genau sprechen? Mein Name ist Alicia Paris. Ich rufe Sie von SwissPro, weil Sie bei uns ein Investitionskonto eröffnet haben. Ja. sind Sie? Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Ich höre nix. Tja, dann... ...wird es kein Gespräch, wenn Sie nichts sagen. Ich höre ja was im Hintergrund, aber Sie nicht. Hallo? Also, ich kann nichts verstehen. Jo. Hallo. Hallo, schönen guten Abend, Herr Roberto. Ja, hallo. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Ihren entzückend. Wie geht es Ihnen? Ja, entzückend. Ah, also. Ja, geht es gut. Und bei, bei mir. Mhm. Also, ich rufe Sie an von der Firma Trader Active. Aha. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich verstanden, ja. Okay. Sie haben seit einem Monat eine Anmeldung gemacht bei dieser Firma. Ich habe jeden Tag angerufen, aber Sie sind nicht antworten. Mhm. Genau. Ja. Ja. Okay. Möchten Sie die Plattform online besuchen? Nee. Warum nicht? Weil das nach Betrug klingt. Nein, es ist nicht Betrug. Ja. Nicht es ist nicht Betrug. Mhm. Was ist Betrug? Ja, sieht aber nach Betrug aus. Warum? Warum denken Sie so? Ja, warum nicht? Sie haben Sie haben so viel Geld verloren und denken nee. Sie, jetzt, denken jetzt so? Nee. Nee, aber warum denken Sie so? Weil Sie haben keine ja, aber... schlechte Erfahrung? warum denken Sie so? Ist doch nicht seriös, was Sie da machen. Sie müssen besuchen online diese Seite. es ist nicht äh, der Druck. Nee. Ja, gehen Sie bei, bei Google schreiben Sie Trader-Aktiv und schauen Sie alle. Mhm. Und was ist der Druck? Ich verstehe ich nicht. Ja, ist ja alles unseriös da bei Ihnen. Okay. Herr Roberta, Sie müssen sagen, wie Sie wünschen, aber das ist leider nicht, nicht so. Nein. wie ist es denn dann? Nochmal. Wie ist es denn dann? Aha. Hey, Roberto. Hallo? Ja, was denn? Ja. erste einmal, ich denke für Ihnen, Sie sind sehr nett. Mhm. Ja. Sie nicht das Handy noch direkt aufgelegt, Sie sind sehr nett, erst Mal. Ja. Aber, ja. aber, ich bin nicht betrug. Nee, Wir nicht. sind 100 Mitarbeiter hier. Wir arbeiten in Deutschland. Wir arbeiten in der Schweiz, in den Österreich, Italien, Spanien, England natürlich. Mhm. Ja. Und warum denken Sie so? Das ja. ist eine schlechte Idee für Ihnen. Ja, weil eine seriöse Firma nicht die Leute einfach anruft. Das fängt doch schon mit an. Und? Ja. Ah, Sie haben eine schlechte Experience. Sie ja. haben so viel Geld verloren. Und? Nee. Weil Sie denken so. Wie kommen denn die zu der Annahme? Aber, aber, das ist leider nicht, funktioniert nicht so. Sie müssen, das ist eine Handelsplattform, wo man die Möglichkeit hat, mit der Finanzprodukten online zu handeln. Mhm. Sie müssen jeden Tag kontrollieren, ja? Mhm. Und, Sie haben eine Konto bei uns. Kann ja sein. Sie ja? ja. haben eine Konto bei uns. Ja. Genau. Aber, wollen ja Sie. Ja? Ich sage, das macht das Ganze ja nicht seriöser. Aber, ich verstehe nicht, warum denken Sie so. Ich verstehe ja. nicht. Tja. Können Sie mich erklären, bitte? Warum? Also, wa warum denken Sie einen Betrug? Warum denken Sie so? Können Sie mich erklären? da habe ich Ihnen doch gesagt, weil das unseriös ist, was Sie da machen. Ja, aber kennen Sie das Thema Dritter Aktiv? Sie kennen das nicht. Ja? Ich muss telefonieren Ihnen mit äh, Videocall, Whatsapp, ja? Nee. Nee? Ah, denkst du für mich, ich bin ein Betrug? Ja. Okay, ich muss telefonieren jetzt mit Videocall in Whatsapp, ja? Mhm. Denkst du für mich, ich bin ein Betrug? Mhm. Jetzt, ich gehe bei der Finanzabteilung und ich muss telefonieren mit Whatsapp, mit Videocall, ja? Ja, das ist ja schon genauso nicht äh, seriös mit Videocall in Whatsapp. Ja, wiederkommen Sie, können schauen meine Gesicht. Mhm. Ja. Ja? Okay, warte nur eine Minute bitte. Mhm. Okay. Ja. Hallo, schön, guten Tag. Ja. Fragen frage ein paar ich gerade mit Herr äh, Zuschlagen? Ja, fester Zuschlagen. Müsste man unbedingt in dein Gesicht mal tun. Wie bitte? Müsste man unbedingt mal in dein Gesicht tun. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Frank Drasch am Apparat, gerade mit Gustav Kott. Ja, Herr Kot am Apparat. Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Nochmal bitte. Das müsste man in Ihr Gesicht drücken. Ja. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Frank Drasch am Apparat, gerade mit Herr Dreininger. Ja, Herr Dreininger. Ich grüße Sie. Herr ja, Frank ich Drasch mich auch. Und ich melde ich Sie sind ein Sie haben sich immer... Ja. Hallo, guten Tag. Ja. Herr Anda, hey. Emilia ist mein Name. Von Express Trade, wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Super. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert, ja? Deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Aha. Ja, wo, wo haben Sie das denn gesehen? Auf unserer Plattform. Ach so. Ich habe hm. rumgeguckt und was gefunden, okay. Hm. Wie bitte? Ja. Und du? Was ähm, machen wir jetzt? Ich, mö ich möchte Sie informieren auf unserer Plattform, wie funktioniert und so weiter. Aha. Ähm, okay. Ich möchte es fragen. Haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das ist das erste Mal für Sie? Ja, mit Onlinehandel hat doch fast jeder Erfahrung, oder nicht? Haben Sie eine Erfahrung, oder nicht? Na, hat doch fast jeder, oder nicht? Bei Amazon und so bestellen doch die Leute heute alle. Ähm, okay. Ja. Also, ähm, möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Ich habe doch schon ein Amazon-Konto, oder was für ein Konto meinen Sie? Äh, also, Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Ihr Konto ist leer. Mhm. mhm. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren auf unserer Plattform oder nicht? Ja, was denn Haben für eine Plattform? Sie, äh, Bitcoin. -Plattform. Bitcoin. Kryptowährung. Haben Sie Interesse, Bitcoin? Ethereum. Ich weiß ja nicht an welcher Plattform, Sie sagen ja den Namen nicht. Express Trade. Ich habe schon gesagt, Express Trade. Express Trade? Genau. Da war ich noch nie angemeldet. Glaube ich, Sie haben eine Webansage gesehen und dann Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Adresse angemeldet. Also Express Trade finde ich aber auch nicht. Expresstrade.de oder .com oder also, Expresstrade.com gibt es nicht. Haben Sie Interesse? Ja, ich weiß ja nicht, woran. Äh, ich habe schon gesagt, äh, Sie haben eine Selbstanzeige gesehen. Und dann, Sie haben sich dort angemeldet auf unserer Plattform. Naja, scheinbar ja nicht. Ich finde die Seite nicht. Also, Express Expresstrade war ich noch nie angemeldet. Ich finde die Seite nicht. Okay, warten Sie. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Ja, weiß ich ja noch nicht. Ich muss doch dazu erst mal wissen, was für eine Seite, wie oft denn noch. Warten Sie. Äh, ich habe eine E-Mail geschickt. Bitte gucken Sie Ihre E-Mail. Nee, sagen Sie mir doch einfach die Domain richtig. Gucken Sie Ihre E-Mail? Nee, jetzt nicht. Sagen Sie mir doch was? einfach die Domain. Wieso? Ja, weil ich danach gefragt habe. Ich habe auf unserer Plattform äh, Linke geschickt per E-Mail, dann Sie können ganz einfach auf unserer Plattform gucken. Bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail, ja? ja und welche E-Mail-Adresse haben Sie denn geschickt? Also, äh, Ihren Name und gmail.com Ja, die existiert nicht. Habe ich nicht. Äh, also, können Sie mir sagen, was ist Ihre, äh, Name? Ja, den Namen, den haben Sie ja da vorgelesen, das ist das, Ja, da ich System weiß schon, aber sind aber Sie fake oder was? Was? Sind Sie fake oder was? No, wahrscheinlich sind Sie fake. Also, glaube ich, äh, Sie, Sie, sind fake. Na, Sie existieren ja nicht mal bei Google, also sind ja nein. eher Sie fake. können Sie mir sagen, was ist, ich sehe Ihre E-Mail-Adresse. Ja, sagen Sie doch mir doch einfach Ihre nein. Domain. Nein, Was ist nein. denn so ich schwer, nein. mir Ihre Domain nein. zu sagen? nein. Nein, ich sage oh. nicht. Ich sage ja, nicht. Dann, ja, dann, dann Sie keinen wissen Interesse. das schon. Sie wissen... Okay, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Ja, Sie sind ja eine Betrügerin. Ja. Nein, Sie sind Betrügerin. Klar sind, sind Sie, sie Betrügerin. Ja. ja, ja, ja, ja, okay. Ja, okay. Sie sind schmutzig. Sie sind dumm, ja, dumm, dumm. Nee, Sie sind schmutzig. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Das Mikrofon ist abgesetzt. Hallo, einen schönen Tag, Krüger, mein Name. Ich hätte mit Herrn Steiner gesprochen, mit der Gerold Steiner. Hier yes, ist am Apparat. Hallo, Herr Steiner, ich grüße Sie. Anja Krüger ist mein Name. Ich melde mich von der Rechtsabteilung der DGS aus Berlin. Mhm. Herr Steiner, es geht um Ihr aktives Gewinnspiel, was Sie noch nicht gekündigt haben. Haben Hab ich Sie vergessen? Keins. Herr Steiner, Sie hatten sich vor vier Monaten über das Internet, also online, hatten Sie auf einen Link. Raufgeklickt gehabt, um für drei Monate kostenfrei bei dem zu mitzuspielen. Davon ist die Rede. Nee, das stimmt nicht. Gut, Sie werden die Unterlagen jetzt nach Berlin bekommen. Da haben Sie alles. Ja, bitte. Die u meine schon, wir haben Sie eben angerufen. Nee. Doch. Nee. Wer sind Sie denn? Ja, wer sind Sie denn? Ich bin Frau Kalwin. Hm, sag mir nichts. Ich habe aber auch. Ich okay. noch keinen anrufen. Also die Nummer, die wurde mir jetzt gerade angezeigt, dass sie mich gerade angerufen haben. Na, dann wurden sie wahrscheinlich gerade eben von irgendwelchen Betrügern angerufen, die meine Nummer verwenden. Das kann sein. Okay, alles klar. Jo, tschüss. Ja, guten Tag. Hallo, hallo, schon guten Tag. Darf ich mit Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Und auch nochmal, mein Name ist Robert Schmid, ich bin Manager von der Handelsplattform Finwiz Pro und Sie haben Ihre Daten auf unserer Web und hinterlassen. Stimmt das? Ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Müssten Sie das nicht eigentlich selber wissen, ob das stimmt? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst auf uh, unserer Website Ihr Konto eröffnet, Ja? Heute. Woher wissen Sie das? Bitte, bitte. Nein, danke. Äh. Wiederholen Sie bitte nochmal. Ja, woher wissen Sie denn das? Ja, Herr Steiner, Sie haben selbst ja, Konto eröffnet und jetzt ich will Ihnen ein bisschen mehr über unsere Handelsplattform erzählen, über unsere Optionen für Zusammenarbeit, natürlich wie können Sie hier Geld verdienen und so weiter. Okay? Na dann los. Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wissen Sie etwas überhaupt über Finanzmarkt oder? Was soll ich denn da wissen? Bitte, bitte. Danke, danke. Wiederholen Sie bitte nochmal, was haben Sie gesagt? Habe ich vergessen. Sagen Sie mir bitte, wollen Sie beginnen, wollen Sie Konto eröffnen, wollen Sie Konto aktivieren, oder? Ja, ich weiß ja nicht mal, worum es geht. Es geht um Finanzmarkt, um Handelsbörse. Hier Steiner. Aha. Können Sie überhaupt vorstellen, wie alles funktioniert? Vielleicht haben Sie schon mit Aktien oder Kryptowährungen gearbeitet? Nee. Nein. Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wissen Sie etwas überhaupt über Finanzmarkt? Oder vielleicht äh, haben Sie etwas über Bitcoin gehört oder über andere Kryptowährungen? Ja, was soll ich denn darüber wissen? Ja. Sie haben selbst Daten hinterlassen, Sie haben selbst registriert gemacht. ja? Und deswegen frage ich, Sie hatten Interesse an Finanzmarkt, stimmt das? Also ich verstehe Ihre Fragen nicht, die ergeben gar keinen Sinn. Ich will einfach wissen, können Sie alles vorstellen, wie alles funktioniert, oder nein? Ja, ich weiß ja nicht, wie was funktionieren soll. Das beantworten Sie mir ja Finanzmarkt, nicht. Finanzmarkt, Finanzmarkt, Handelsplattform. Ja, woher soll heute ich wissen, wie der Finanzmarkt funktioniert? Ich habe den nicht gemacht. Ach so Herr Steiner, aber heute bekommen wir eher Daten. Ja, das bedeutet, Sie haben heute auf unserer Handelsplattform registriert gemacht. Das kann ja sein. Und was habe ich jetzt da mit Ihnen zu tun? Bitte, bitte. Danke, danke. Äh, das ist nicht lustig, ja, Herr Steiner. Sagen Sie mir bitte jetzt konkret, genau. Wollen Sie etwas, oder? Ja, ich weiß ja nicht, was Sie wollen. Sie rufen doch bei mir an. Also scheinen Sie ja irgendwas zu wollen. Ja, wir bekommen ja Daten. Das bedeutet, Sie haben ja äh, Daten hinterlassen bei uns. Und ich möchte Ihnen einfach fragen. Können Sie vorstellen, wer alles funktioniert? Vielleicht brauchen Sie unsere Hilfe, oder nein? Ja, wozu sollte ich Ihre Hilfe brauchen? Sie können ja nicht mal selber vernünftig reden. Okay, Herr Schneider. Äh, dann so. Ich schlage vor, ich schreibe Ihnen per WhatsApp oder meine Kollegin schreibt Ihnen per WhatsApp ein bisschen mehr Informationen, dann können Sie alles im Ruhig lesen. Wir haben ja gar nicht meine WhatsApp-Nummer. Haben Sie WhatsApp gleich äh, unter dieser Nummer, ja, oder? Ne, das ist nur Festnetznummer. da habe ich kein WhatsApp. Haben Sie überhaupt kein WhatsApp? Das habe ich nicht gesagt. Okay, sagen Sie mir bitte, unter welcher Nummer haben Sie WhatsApp? Das geht Sie doch nicht an. Okay. Herr Steiner, dann so, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute, bis gleich, tschüss. Ja, tschüss, Betrüger. Ja, ich grüße Sie erstmal, mein Name ist Kurt Ternes, Karl Tartfel. Ja. Schön, Sie erstmal persönlich erreichen. Wir hatten vor ungefähr drei Jahren nicht mehr telefoniert zusammen. Das letzte Gespräch war Anfang 2020 Corona-Zeit, da hatten Sie leider nicht viel Zeit. Es ging um das Thema Börsenwelt, Aktienwert, Papier. Ich wollte Ihnen gerne eine Aktie empfehlen, Herr Toffel. Ach, da fällt ja Ihre Lüge gleich direkt auf, weil den Charakter Karl Toffel gibt es ja noch nicht mal drei Jahre. Das war vor zwei Jahren und halb, Fangen wir an mit 2020, als Corona-Zeit angefangen hat in Deutschland. Ja, ist ja Quatsch, mich da habe ich ja noch nicht mal den YouTube-Kanal gehabt. Ich habe Sie angerufen und mhm. wollte mit Ihnen sprechen, aber Sie aber hatten keine ist ja Zeit. ist gelogen, was Sie da so, so. sagen. Ich Wie wollte Ihnen gerne gesagt. eine Aktie empfehlen, Sie Stück. Nee, Sie sind ein Betrüger. Ohrenson. Ja, genau. Jetzt bestätigen Sie das auch noch. Ja. Hallo Herr Thaler, schönen guten Tag. Mein Name ist Katharina Rabaus Ich bin Ihre Sicherheitsabteilung und es geht um Ihre Schlüsselung und Auszahlung. Wir haben Ihre Daten bekommen, Herr Thaler, dass Sie haben Geld investiert und jetzt wollen wir mit dem Auszahlungsprozess anfangen. Aber zuerst will ich von Ihnen wissen, wie viel war Ihre Verlust? Wie Null, sonst könnte ich Ihnen nicht anrufen, weil Sie haben etwas verloren, ja, bei dem Kryptowährung. Nee. Also ich habe Daten bekommen, dass unter Ihrem Namen Betrag bis 5000 Euro liegt. Ja, aber Sie sind doch nur Betrüger. Nee, ich bin nicht Betrüger. Doch. Wie gesagt, ich bin Sicherheitsabteilung. Nein, und also Sie sind Betrüger. Also ich bin keine, ich bin nicht Betrüger. Na, dann geben Sie doch einfach das Geld und überweisen das auf mein Konto Ja, da wollen also, Sie mit Anydesk auf den Computer und die Leute verarschen. Ohne Identifikation? Ja, das ist ja Betrug, was Sie machen, das ist Quatsch. Dann glauben Sie so. Und ja, Sie sind einfach nur eine ekelhafte Betrügerin, die die Menschen verarscht. Sie sind ekelhaft. Also, Sie wieder mich an. Sie sind eine Betrügerin. Ja, das ist ja Quatsch, was du da laberst. Das ist einfach nur Dünches. Doch, das ist dünnsches. Ja, und dann wird das auf YouTube veröffentlicht, damit keiner mehr auf eure Scheiße reinfällt. Schauen wir mal. Ja, nee, nicht schauen wir mal. Mache ich gleich. Schönen guten Tag, Herr Steinfeger ja schönen guten Tag. Mein, Na mein name ist silvia danek ich melde mich von das unternehmen orion Deal ich hoffe sie können hm? uns zuordnen herr steinfeger nee ich helfe Ihnen auf die Sprünge. herr steinfeger wir sind eine online handelsplattform und mhm. gleichzeitig auch eine rechtsabteilung haben sie vielleicht schon mal erfahrung gesammelt im bereich online trading eine was für eine abteilung rechtsabteilung die rechtsabteilung Rech ist abteilung. ja, ja. Die Rechtsabteilung haben wir für Kunden, die schlechte Erfahrung gesammelt haben im Bereich Online-Trading. Mhm. Ja. Haben Sie vielleicht auch Erfahrung gesammelt? Ich hoffe, positive, wenigstens. nee Haben Sie kein, überhaupt keine Erfahrung? Ja. Okay. Herr Steinfeger, parallel haben wir eine Neukundenakquise momentan. Das heißt, für jeden Neukunden erbieten wir einen Bonus von 100% an, einen Broker kostenlos und Schulung. Das bedeutet, damit Sie von Anfang an auf die sichere Seite sind mit Traden, fangen Sie mit dem Bonus an. Sie bekommen auch einen Broker kostenlos, der das alles für Sie verwalten wird und kostenlose Schulung. 10 bis 30 Prozent sind Gewinnmöglichkeiten, sichere Gewinne durch den Informationsvorsprung, was wir im Hause haben. Lassen Sie es auf Verluste nicht zukommen. So, nach einem Monat, wenn Sie zufrieden sind mit unseren Leistungen, was wir für Sie gemacht haben, dann können Sie weitermachen mit Ihrem eigenen Kapital. Falls Sie sagen, es ist nicht für mich, ich habe keine Lust mehr, weil positive, äh, negative Erfahrungen werden Sie nicht sammeln. Ich meine jetzt so mit den Gewinnen und so, werden Sie sehr zufrieden sein. Dann aber, falls Sie keine Lust haben, das zu machen, können Sie jederzeit aussteigen. Aber Sie können trotzdem die Gewinne und Ihr eingezahltes Geld mitnehmen, außer dem Bonus, Herr Steinweger. Es darf mein Testgeschäft, um Referenzen zu schaffen. Wir wollen ja die Kunden langfristig dabei haben und das besteht immer 10 bis 30 Prozent Gewinnmöglichkeit. Und wie viel Geld macht man da im Monat? Äh, kommt drauf an, wie viel Sie äh, den Kontakt, die machen. Zum Beispiel, wenn Sie mit 500 anfangen, bekommen Sie noch 500, haben Sie eine Kaufkraft von 1000 Euro. Äh, rechnen wir mal aus, 30% monatlich mit 1000 Euro sieht es anders aus, mit 200 sieht es anders aus, mit 500 sieht es anders aus. Also es kommt immer verschieden, mit wie viel man anfängt. Aber ich sage, mein Vorschlag ist, steigen Sie klein an. Schauen Sie erstmal, weil ich erstmal ein Test und dann später entscheiden Sie, ob Sie mehr das machen wollen. Also, mein Vorschlag ist, Sie können ab 200 anfangen, von mehr aus oder ab 500. Das ist Ihre Entscheidung. Mhm. Mein Vorschlag ist, Sie suchen sich mal einen anständigen, seriösen Job. Bitte? Mhm, danke. Herr Steinsweger, mhm. was für einen seriösen Job meinen Sie? Na, Sie sollen sich mal einen seriösen Job suchen, wo Sie nicht die Leute verarschen. Warum denken Sie, dass ich die Leute verarsche? Ja, machen Sie doch. Rufen nee, mache ich gar an. nicht. Nee. Klar. Ich rufe nicht illegal an. Na doch, Sie haben rufen keine Anruferlaubnis. Warum sind Sie sich da so sicher? Ja, weil ich es nicht äh, erteilt habe. Also bin ich mir da ganz sicher. Okay, dann schauen Sie sich mal unsere Website an. Ich gebe Ihnen die Schauen Sie sich das erstmal an, recherchieren Sie und dann wir reden wieder. Ja, ja, ist ja trotzdem ein Betrügerschuppen. Ja, denken Sie so? Dann wünsche ich Ihnen einen schönen nee, das Tag. Jetzt weiß ich, das ist Wissen und kein Denken. Nee, das wissen. ist kein Wissen. Sie können doch, gar nicht wissen. wissen. Nee. Doch. Das kann man gar nicht. Man mhm, genau, und Sie sind Job. eine Betrügerin, eine Kriminelle. Sie höchstpersönlich. Okay, denken Sie, wie Sie wollen? Nee, das ich ist Ich Job. Und ich nee, bin zufrieden kein mit meinem Job. Job. Das ist Doch, ekelhaft, Doch, das ist was ein Job. Da nee, nee, das ist kein, kein Ekelhaft. Job. Doch, das ist eklig. Anscheinend sind Sie richtig auf die Schnauze gefallen. Nee, aber Sie bräuchten mal anscheinend mal richtig äh, eins auf die nee, Schnauze, nee. damit Sie aufhören mit so einer Scheiße. Nee, Sie haben bestellt. Sie sind bestimmt mm. auf die Schnauze gefallen. Ich bräuchte mal ein paar auf die Schnauze damit. Ja. Einen schönen guten Tag Herr Drüger. Köhler mein Name von... Ja, Herr B. Drüger ist hier. Bitte? Ja. Herr Drüger, mein Name ist Köhler von der EWG. Schön, dass ich Sie erreichen kann. Verstehen Sie mich? Ja. Ich verstehe Sie ganz schlecht, ja. Alles gut. Dann versuche ich wieder. Ciao. Ja, tödödödödöd. Ja. Schnecke, was hast du denn? Schnuckel Schnecke, sag mal was! Faule hm. Schwein! Jetzt hast du dein Mikro ausgemacht! Nee, jetzt ist es wieder an! Hm. spricht nicht! Wirklich? Kakerlake hat keinen Bock zu sprechen! Mhm. Mhm. Schönen guten Tag, Nadja Webers, mein Name ist von Factory Media in Deutschland. Spreche ich mit Herrn Steiner? Sieht so aus. Herr Steiner, Sie. Sie haben sich vor so kurzem für einen Gutschein online beteiligt gehabt. Wissen Sie das noch? Nee, was ist denn für ein Gutschein? Am 24. Oktober war das gewesen. Mhm. Und was für ein Gutschein? Für einen Amazon-Gutschein. Aha. Hallo, meine kleine Sahneschnecke. Hallo, schönen guten Tag. Jens Martin, mein Name? Ist. Ja, Meldung hallo. Mich von der Factory Media in Deutschland aus Bielefeld. Äh, Gerold Steiner, hätte ich gern gesprochen, bitte. Ist am Apparat. Schön, dass Sie sie erreichen konnten, Herr Steiner. Sie hatten sich ja mal vor kurzem bei der kostenlosen Verlosung sicher auch nochmal beteiligt. Mhm. Und diesbezüglich ich rufen wir Sie nämlich an. Es hat jetzt nämlich geklappt. Denn Sie haben durch diese Teilnahme einen Gutschein gesichert im Wert von 599 Euro. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ist das so ein Kackreisegutschein? Bitte? Ist das so ein Kackreisegutschein? Nein, das, ist ein, das sind mehrere Gutscheine, Herr Steiner. Ja, wie äh, Amazon, Reise, HM, Hotel, Media, Markt, Saturn und viele Firmen noch mehr. Das ist nämlich wie eine Bankkarte mit Chip und Magnetstreifen drauf, mit ihrem Namen drauf gedruckt und 599 Euro Guthaben. Einzelunternehmen können Sie das dann auch einlösen. Dies das ist dann auch denn? Ihr Mindest. Das können Sie selber bestimmen, Herr Steiner. Das steht auf der Rückseite drauf, bei welchem Unternehmen Sie das dann überall einlösen können. Aber okay. nur eins der Unternehmen können sie das einlösen. Das und wollte welches ich sagen. Ist denn da hinten drauf? Ja, habe ich Ihnen noch gerade eben erklärt. Amazon, Reise, H&M, Hotel, Media, Mark, Saturn und Aldi, Rewe sind noch mehrere Gutscheine. Okay. Noch viel mehr Unternehmen. Nun, so, mhm. das wäre dann auch hier Mindestgewinn in der Finalrunde. Und wir haben zehn Finalisten und zehn Preise nämlich. Und Sie als Finalist haben dann auch die Chance, noch mehr zu gewinnen. Denn es gibt fünf Hauptpreise in dieser Situation als Bargeldausschüttung. In mhm. Höhe von 45.000 Euro, 20.000 Euro, 10.000, 8.000 und 4.000 Euro im Bar. Die restlichen Plätze, 6 bis 10, die bekommen dann die Gutscheine. So, und äh, je nach Platzierung auch. Also, Sie können hier nicht mehr leer ausgehen. Nochmals herzlichen Glückwunsch auch, Herr Steiner. Sie werden dann mal Ihre Gewinnbestätigung auch erhalten auf dem Postal. Schön Jetzt ist die Leitung im ich... Aus. Hallo? Ja, servus, Herr Voldemort. Schön, Sie zu erreichen. Leo moratium Apparat. Äh, melde mich von dem Unternehmen Bisonne Fix. Sagt Ihnen ja. was, der. Gar nichts, aber es wäre schön, wenn Sie da mal die Musik im Hintergrund ausmachen. Okay, ich mach das bisschen leiser. Warten Sie kurz. Äh, jetzt können Sie mich besser hören, ne? Ja, jetzt sind Sie leiser, aber die Musik ist auch laut. Ja, aber wissen Sie, ohne Musik ist langweilig. Ja, dann <lacht> ist nicht mein Problem. Nee, nee, aber jetzt können Sie mich hören, oder? Nee, es ich denke es ist genauso furchtbar wie vorher, nur dass Sie leiser sind, also noch schlimmer. Warten Sie, ich schlug Sie noch mal an, warten Sie. Hallo, am I speaking to Gerald? Sorry, we the line? Ja. I'm ich habe ein Fischstäbchen gerade gegessen. Do you speak in English? Ich habe ein Fischstäbchen gerade gegessen. Do you speak in English? Huh? What? Gerald, it's Lily Parker, your account manager from PrimeCoin. How uh -huh. are you? Mm hmm? How are you? Yeah, yeah. Feel good? Mm hmm. Okay, that's really nice, great, wonderful, lovely. Gerald, this call is regarding your activation on Financial Market, because, as I can see, you have an account, which is uh -huh. active. Mm hmm? Ich habe gepupst und dann ist mein Fischstäbchen runtergefallen. In English, please. Ja, genau. Das, okay, I not speak nicht. das ist tatsächlich das gleiche. Ich weiß nicht, was du mir sagst. Ich bin sorry. Es ist schon lustig. Mm -hmm. So I thought that you was waiting my call, that's why I'm calling you. Okay? Mm -hmm. really? kleine Butterblume. If you can speak in English Great. My butter blümchen. Is anybody there who is speaking in English? My butter blümchen. What does it mean? Flick my kind of Oh. Oh I understand. No thanks. Ja. Ja, yeah, you can fuck yourself. Vielleicht können wir uns ja irgendwann mal eine Bratwurst no, my teilen. Dear. No, my dear, you can fuck yourself. Ja? Wollen wir uns mal eine really? Bratwurst teilen? Okay, I'm not, I'm not wasting your time. You can mhm. go now. Das ist aber lustig. Ja. Yep. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn F. Karl Ja. Manuel Benson für Sie da von der Firma Swiss Pro. Ich sehe, dass Sie sich bei uns angemeldet für das Bitcoin System. wann soll ich denn das gemacht haben? So eine Woche. Und äh, haben Sie Interesse, Ihr Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen. Ich kenne Ihre Webseite nicht. Ja, Swiss Pro. Habe ich nicht. Auf... Das wir nicht. Ich habe noch nie aufgerufen. Wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Ja, äh, das ist eine Roboter. Er kauft, kauft und verkauft verschiedene Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe für Sie. So macht Ihr Gewinn natürlich. Also kauft und verkauft für Sie. Hallo? Ja, hallo. Ja. Ja, schönen, ja, schönen guten schönen. Tag, ich bin Tony ja, am ja, Tony Brandt ja. und ich melde mich aus Unternehmen Kraken. Das Thema geht über Online-Handel, Online-Trading. Bin ich gerade verbunden mit Herrn Lumel? Mhm. Schön, Sie zu erreichen. Herr Lummer, Ich das Thema geht über Online-Handel, es geht mit Investitionen in die Börse, Bitcoin, Rohstoffe Aktien und so weiter. Und bei mir steht, dass Sie haben ein bisschen nachgeforscht mit Online-Handel, Informationen gesucht, deswegen ich melde mich als Kunde Dings. Haben Sie schon Erfahrung damit? Mit was? Mit Online-Handel, mit Online-Trading. Nö. Ja, und hat die man Ihnen erklärt, wie das läuft, wie das funktioniert, ganzes System? ganze plattform und so weiter oder sind sie Neues in diese Richtung ich weiß gar nicht worum es geht es geht mit Investitionen in die Börse, es geht an Bitcoin, Rohstoffe, Aktien und so weiter mit Online Handeln, Online-Trading mhm. und da soll ich Ihnen mit dem Akzent vertrauen? Bitte? Mhm. danke ja, möchten Sie das mehr Informationen bekommen oder haben Sie kein Interesse? Oder? nee ich habe einen Betrug Nö, nö, nö das, doch, ist ihre, doch. das ist Ihre Meinung? Sie meinen nee, so? Es ist Wissen. Ist wenn da so eine Kakerlake am Telefon ist, dann kann das nur Betrug sein. Ja, so, wenn Sie meinen so. Hm. Das ist Ihre Entscheidung. Such dir mal einen anständigen Job. Ja, ja. Ja. Okay, alles klar dann. wünsche Ihnen alles Gute und schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich mir auch. Ciao, ciao. Ja, bitte. Ja, schönen guten Tag, fröhlichen Apparat von Vergleichsportaler vierundzwanzig. hier mit Ihnen Herr Schiff äh, Thorsten? Hey. Ich melde mich ja ganz kurz bei Ihnen. Es geht ja um das Thema Trading, Onlinehandel an der Börse. Äh, Sie hatten sich ja vom Kosten bei einem unserer Partner ja angemeldet und Interesse zu dem Thema gezeigt. Und äh, wir wollten nur ganz kurz Bescheid sagen, dass wir einen Partner für Sie gefunden haben, der Ihnen gerne kostenfrei und verbindlich Schulungsmaterial oder Infomaterial für Mail zuschicken würde. Und ja. da hätten Sie auch zwei Aktionen, das wären ja die Analyse-Tools, wo Sie das alles noch mal in Ruhe lesen können oder die Trading videos so anschauen. Und da wollte ich ganz kurz nachfragen, Herr Schiff, ob man die Einwilligungsbestätigung von Ihrer Seite bekommen kann, damit man das auch alles nochmal per Mail zuschicken darf. Echt ja witzig, Sie rufen illegal an und fragen nach einem Einverständnis. Äh, illegal rufe ich überhaupt gar nicht an. Da, ich nicht nein ich habe Ihnen keinen Anruferlauf mitgegeben. Sie haben sich ja angemeldet und deswegen haben wir auch das Recht sie zurückzurufen, nachzufragen, ob sie das gerne haben möchten oder nicht. Falsch. Wenn sie es nicht möchten haben, dann kann ich es so vermerken und dann können wir dann anderen Kunden anrufen und ihnen dann die Möglichkeit geben, den Platz sich zu sichern und um das kostenfreim zu bekommen. Suchen Sie sich mal lieber einen legalen, anständigen Job. Ja, bitte. Hallo, guten Tag. Herr Katz. <lacht> Also, mein Name ist Lina Cohen. Uh, Sie haben sich etwas früher auf der Webseite Bitcoin angemeldet. Mm. Das ist eine Handelsplattform. Uh, mm. Also, wenn das immer noch aktuell ist uh, als Account Managerin, ich kann Ihnen helfen, Konto aktivieren. Mm. Ist das aktuell? Mm. Also, Herr Kat, haben Sie Erfahrung in Trading? Mm. Guten Tag. Hello. Hallo, schon guten Tag, mein Name ist Maximilian. Ich melde mich weil Sie haben gerade bei uns registriert. Sie wollen also, online handeln. Hab jetzt aber gerade keine Zeit, müssen wir noch mal eine Stunde anrufen. In einer Stunde? Ja. Oh, okay. Jo. Hallo? Ja? Jawohl, schon guten Tag, darf ich bitte mit Herrn Cory Anders sprechen? Der ist gerade beschäftigt, in einer Stunde. Das habe ich nicht verstanden, bitte? In einer Stunde. Er ist nicht. Sie sind nicht erreichbar, Herr Anders? Hm. Okay, ganz kurz. Ähm, Thomas in mal einer Stunde. Okay, in einer Stunde bitte. Jo. Ja? Hallo, guten Tag. Hm? Hier ist Anna Wolf von Expressred und um mein Handeln. Wie geht's Ihnen? Ja, habe ich jetzt keine Zeit für eine Stunde vielleicht. Nach einer Stunde? Mhm. Okay, also ich äh, habe wegen Ihrer Handelskonto angerufen, ja, Bitcoin. Also äh, ich möchte Sie kurz informieren über unser System. Nach ja, einer Stunde oder? Ja, Nein, oh, okay, nach einer Stunde. Okay, mhm. machen wir es dann so. Okay. Mhm. Hallo, Chianta. Was denn? Hall ja, hallo, ich grüße Sie bitte, Chianta. Mia Bell ist am Apparat von Invest Capital. Sie sind. Vor ein paar Minuten bei uns registriert, richtig? Mhm. Ja, sehr gut. Ich bin bitte Ihre persönliche Sprachpartnerin Und natürlich, ich werde Ihnen alle weiteren Schritte erklären, wie es bei uns läuft und funktioniert. Ja? Aha. Ja. Jetzt habe ich eine Frage an Sie. Haben Sie Erfahrung? Oder das ist komplett neue Sache für Sie, Herr Ander? Momentan. Wie bitte? Momentan. Momentan. Momentan. Womit denn? Haben Sie auf dem Finanzmarkt schon gehandelt? Okay. In diese Oder noch nicht, meine ich? Mhm. Äh, Herr Ander, ich kann Sie nicht verstehen, weil äh, irgendwie Sie sagen nur hm. Da, was meinen Sie bitte unter hm? Naja, das war die Bestätigung auf Ihre Aussage. Ah ja. Alles gut. Äh, bei uns, äh, sagen Sie mir bitte, äh, was interessiert Ihnen? Wo, äh, womit wollten Sie handeln? Mit der Software, mit Algorithmus oder selbstständig? kenne ich mich ja nicht aus. Sagen Sie mir bitte, äh, äh, von wo haben Sie über unsere Plattform äh, geschult und die Registrierung gemacht? Oder von wem? Wie meinen Sie das? Ich meine, wo, von wo haben Sie über unsere Plattform geschult, damit Sie sich angemeldet haben und damit Sie sich bitte das Handelskonto bei uns eröffnet haben. Na von zu Hause? Von zu Hause. Aber wo? Wo haben Sie es gelesen? Na, auf meinem Computer. Da auf Ihrem Computer. Alles klar. Äh, dann hier an der, äh, bei, bestimmt bei der Anmeldung, bevor Sie sich angemeldet haben, Sie haben noch gelesen, Minimales Staatskapital, das ist 250 Euro. Mit welcher Summe wollten Sie selbst einsteigen? Na, ich wollte das mal mit 10 Euro probieren. Mit 10 Euro können Sie bitte nichts machen, weil das ist ja Finanzbörse. Als offizielles äh, minimales Staatskapital gilt 250 Dollar und mit 10 Dollar können Sie bei uns nichts machen. Aber Dollar habe ich nicht. Okay, dann ich verabschiede mich bei Ihnen, weil mit 10 Dollar können Sie vielleicht ein... Äh, ja, ich habe äh, keine Dollar. Das müsste Oder ich 10 Euro. Ja, 10 Dollar, 10 Euro spielt keine Rolle. Vielleicht können Sie ein Tasse Koffer damit trinken, aber keine Investition machen. Ja, wiederholen. Hallo. Hallo, ja. was brauchst du denn? Was soll? Hallo, was brauchst Ha? Вы меня слышите? Вы не говорите по-русски? Не. Nee. В таком случае ожидайте, вам сейчас перезвонит специалист, который говорит на немецком. Несколько раз. Ich glaube, dass Sie haben nicht verstanden, warum ich Ihnen telefoniere, ja? Hm. Ich telefoniere Ihnen wegen Ihrer Anmeldung an Online-Handlungsplattformen DTC24. Ma. Also, ist das korrekt? Sie hm. sind bei uns angemeldet. Was? DTC24, das ist eine Online-Handlungsplattform. Oh. Ja, Sie haben schon probiert, vielleicht online zu handeln, oder noch nicht? Nee. So schon. haben Sie Interesse? Hm. Hören Sie, verstehen Sie mich? Ja. So haben Sie Interesse oder nicht? Ja. Sie, Sie vielleicht jetzt am Computer? Nee. Ich habe gerade ein so Eis gegessen. Was haben Sie gegessen? Ein Eis. Eis? Ja. Und äh, was für... brauche ich diese Information? <lacht> Weiß ich nicht, Was Schokolade. Ah, wunderbar. Mhm. So, Herr Corey, Sie haben ein aktives Account an DTC 412? Nee, ich hab habe Ander. Ja, Corey Ander. Ja. Hier steht Ihre E-Mail corey.ander Ist das Je korrekt? Genau, genau. So, Herr Corey, wie alt sind Sie? Bealt? Wie alt? Wie alt? Mhm. Alt. Ein schöner Alt. So, Herr Kori, haben Sie keine Interesse oder haben Sie Interesse? Ich habe nicht äh, Zeit zu verschwinden. An was denn? So, verabschieden, danke für Ihre Zeit. Tschüss. Tschüss, Betrügerschwein. Das war es leider schon von unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Nächste Woche geht's weiter. Wenn du magst, dann gib dem Video doch gern noch einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr in Zukunft verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Hier siehst du noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Schau auch dort gern nochmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.